Jesus sah sie und rief sie zu sich. Er legte seine Hände auf sie und sagte zu ihr, sei frei von deiner Krankheit. Sofort richtete sich die Frau auf und konnte wieder ganz aufrecht gehen. Sie war Jesus dankbar und dankte auch Gott für ihre Heilung. Einigen der Leiter der Synagoge gefiel das gar nicht, weil es am Sabbat verboten war zu arbeiten. Sie beschwerten sich bei Jesus. Die Woche hat doch sechs Tage zum Arbeiten. »Warum heilst du die Frau ausgerechnet an einem Sabbat?« Jesus wurde wütend. »Was soll das? Ihr gebt doch euren Tieren auch am Sabbat Wasser und Futter, oder?« »Warum soll diese Frau, die 18 Jahre unter ihrer Krankheit gelitten hat, nicht geheilt werden, nur weil heute Sabbat ist?« Darauf konnten die Leiter nichts erwidern. Alle anderen waren aber begeistert darüber, was Jesus getan hatte.